Die Kunst ist es sozusagen diese ganzen Stellschrauben, die man im Kundenlebenslauf hatte, die auszubalancieren. Erstmal die zu finden und dann diese Stellschrauben einzustellen, weil jeder einzelne Regler kostet Geld. Ist auch weit oben verliert man extrem viel Geld. Die Kunst ist es ihn da einzustellen, wo es funktioniert und das Zusammenspiel, wo regelt man was, ist immer abhängig von der Branche, von deiner Zielgruppe, von, äh, vom Unternehmen, vom Produkt. Dir gefällt der Blickwinkel Kunde Podcast.